Ich erzähle heute was über den Raumzeitlabor Incubator. Ich weiß nicht, ob der irgendwann mal im Wiki schon mal was gesehen hat zu. Ähm, es geht so ein bisschen darum, dass wir alle wahrscheinlich einen Haufen Ideen haben, die wir irgendwie irgendwann mal gerne umsetzen wollen, aber es halt dann irgendwas mangelt. Sei es Zeit, sei es Know-how, sei es Leute, die irgendwie damit dran arbeiten, sei es Geld, sei es was auch immer euch einfallen kann. Und meistens, oder mir passiert so oft, dass ich eine Idee habe und sie einfach direkt wieder vergesse. Und ähm, da fände ich es halt cool, wenn ich irgendwas irgendetwas gibt, wo ich Dinge reinschieben kann und sagen kann, hey, guck mal, das war meine Idee, wenn ihr Bock habt, ähm, macht doch mit. Oder vielleicht denkt ihr irgendein anders, hey, das wollte ich auch schon mal machen. Oder das habe ich schon mal gemacht und möchte vielleicht weiter daran arbeiten, Also so Geschichten. Und dafür habe ich mir dieses Konzept des Incubators ausgedacht, was momentan halt eigentlich nicht viel mehr als eigentlich nur eine Wiki-Seite ist. Und der Begriff kommt daher, also Incubator ist eigentlich sowas, was es gerade in Amerika ziemlich oft gibt für Startups, um die halt mit ähm, Fachleuten, mit Finanzierung, und so Geschichten zu versorgen. Und genau das gleiche wäre halt cool, wenn wir es hier hinkriegen für Ideen. Also wenn irgendwer eine Idee hat, geht er dahin, schmeißt sie in diesen Incubator rein, also da ist eine Tabelle, wo man sagen kann, okay, das ist meine Idee. Und im Idealfall könnte man sowas machen, wie man macht jede Woche einen Vortrag, wo irgendwie sowas vorgestellt wird oder drei, vier Ideen vorgestellt werden oder schickt einmal die Woche eine Mail über die Liste. Ähm, ja, um halt Leute irgendwie für so Ideen zu motivieren und vielleicht auch, ich sag mal, Know-how an die richtigen Leute zu bringen. Also Geschichten. Und ja, zum Thema Finanzierung, da haben Silcha und ich uns noch was ausgedacht, da erhalten wir vermutlich nächste Woche nochmal einen Vortrag drüber. Aber das ist so ein groß und Ganzen das Konzept dahinter. Und ja, also wenn ihr irgendwie Anregungen oder Fragen oder irgendwie ja, noch weitere Ideen habt, dann würde ich mich darüber freuen. In Wiki? Die Wiki-Seite heißt einfach nur Incubator. Da sind momentan, ich glaube, vier oder fünf Ideen drauf. Ähm, zwei davon, die, die ich einfach mal hat. Sechs sind sogar. Wow. Ähm, also zwei davon, also, ja, doch zwei davon sind Ideen, die ich hatte, wo ich aber de facto keine Zeit zu habe, momentan. Ähm, dann habe ich mal was dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die Mail mitgekriegt habe. Vor ein zwei Wochen hatte Hannes eine Idee mit einem USB Switch, also dass ich sozusagen ein Device habe, über das ich andere USB Devices an und ausschalten kann. Also sei es jetzt ich ein USB LED oder so, dass ich irgendwas habe, was ich zwischen die USB LED und meinen Laptop check und irgendwie das Ding halt drüber an oder ausmachen kann und ähm, ja, da gibt es halt auch so den ersten Prototypen mittlerweile dazu ähm, ja, also es gibt ein paar Ideen jetzt halt auch sonst noch mehr dann war es das von mir